Red Mask Art, ein Kunst-Online-Portal, das anders ist. Beim Kauf hochwertige Exponate von renommierten Künstlern können Sie sich gerne persönlich von uns beraten lassen. Zu jedem Bild gibt es eine interessante Story und das perfekt passende Ambiente. Wir haben von klassischer Kunst über moderne Gemälde auch richtig coole Fotos, Skulpturen, Objektkunst, Sammlungen bis zu digitaler Kunst und Art-NFTs. Lassen Sie Ihre Freunde nicht nur staunen, flashen Sie sie. Ein Kunstexponat kann verzaubern, Anerkennung schenken, Wohlfühlen erzeugen und sogar Negativzins auf dem Konto verhindern. Als NFT kann ein Kunstexponat sogar Einnahmen generieren und bietet gleichzeitig hochwertige Zusatznutzen. Unsere Geschenkgutscheine beinhalten auch immer eine Kunstberatung. Lassen Sie sich einfach überraschen. Wir freuen uns schon, Sie beraten zu dürfen. Reservieren Sie doch jetzt gleich einen Beratungstermin.